Hallo ihr Lieben und wir öffnen heute wieder ein Türchen für unseren Weihnachtskalender und heute sind wir bei Alessio! Ciao. Okay, ciao, hallo, okay, ciao, ciao! Alessio hat eine Überraschung für euch. Vor dem Weihnachtskalender werden wir Gutscheine geben, jeweils 20 Euro. Können Sie bei uns in Schwizio einlösen oder in Edelweiß, Spitzwegstraße 67. 67. Wiederwohl, entweder in Schwizio-Willstufe 20 oder in Edelweiß. Perfekt. Danke dir Alessio dafür. Ciao. Sehr hey, gerne. Schöne ja? Weihnachtszeit euch. Macht's gut. Ciao ciao, ciao, ciao, ciao. Bon Natale. Bon Natale. Ciao. Hey. Ciao.